World Premiere. Im vierten und letzten Teil der E3-Pressekonferenz gehen wir die weiteren Highlights durch. Es wird ein neues Star Wars Lego-Spiel geben. Dieses wird die Episoden 1 bis 9 komplett beinhalten. Also auch inklusive der Skywalker-Saga. Release ist für 2020 geplant. World huh? Premiere Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ich ab sofort nur noch die Weltpremieren von der Xbox Pressekonferenz zeigen werde. In 12 Minutes übernimmt ihr die, die Rolle eines Ehemanns, der eigentlich einen romantischen Abend mit seiner Frau verbringen wollte. Allerdings entwickelt sich die Nacht zu einem Albtraum und lässt euch in eine immerwährende Zeitschleife fallen, die euch den Schrecken in dem Top-Down-Game immer wieder von Neuem erleben lässt. What's going on? Someone is coming. He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. Why are you doing this? My father died, died of a heart attack. Oh, no, I, I, I, I didn't have anything to do with any second now. He's going to knock on that door. Help me. This isn't happening. This can't be happening. Police, open up. That's him. Did you call the police? We have a warrant. Please open the door. I didn't do anything! We're here to help. Don't listen to him. I'm your only chance. Open the door, right now! You know me. I love you. You have to believe me. Stop! No. You're under arrest. No. Hey! You're home. What are you doing? Are you okay? <sighs> World Premiere Die Dark Souls Macher und George R.R. R. Martin arbeiten zusammen an einem Spiel. Es hört auf den Namen Alien Ring. Viel ist bisher noch nicht bekannt. Ein kurzer Teaser wurde auf der E3 gezeigt. Was uns erwartet? In den nächsten Monaten werden wir sicher mehr erfahren. Es waren aber schon einige sehr verstörende Bilder. I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars giving my life its fullest brilliance. You don't see it. Look up at the sky. It burns. We will launch Project Scarlet mit Halo Über die neue Xbox-Konsole Scarlet wird es noch einmal ein separates Video geben. Hier aber erstmal der Trailer zu Halo Infinite, welches zeitgleich mit der Xbox Scarlet im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen wird. Wenn euch Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Schreibt bei Fragen oder Anregungen gerne einen Kommentar unten in die Kommentare hinein. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt den Abonnieren-Button. <lacht> Daddy's listening. Can you say hi? Hi. And how big are you? How big are you? Can you tell Daddy how big, big you are? Are you so big? So big. <laughs> and can you sing? Sing. Good singing. How about I miss you? Miss you. And I love you. I love you. I love you, Daddy. I love you, Daddy. And I can't wait to see you. Can you say see you? See you. Good and bye-bye! Bye-bye! Signal detected. Tag Friendly. Signal detected. Tag designation. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNS.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 Welcome back, Chief. I rerouted what little power I had into your suit. Hmm. Looks like there's a problem with the servos in your hands. Stay calm. You've been out there a while. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. there be a guy you're not status report status report what there's something you need to see chief we lost lost everything There's nothing left for us here. I don't think power here is. No, no, no! Nothing! Not again! We need to run! No, we need to fight. Get ready. I chose you because you were special.